Liebe Freunde und zensierter Nachrichten, ich bin Martin aus dem schönen Bayern. Geht es euch manchmal auch so, dass ihr das Geschwafel von Demokratie in unserem Lande kaum noch ertragt? Mir zumindest ging es kürzlich so, am 24. September 2022, als ich einen Artikel über Äußerungen der Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, las. Auf die Frage nach den bevorstehenden Wahlen in Italien, und der Möglichkeit eines Wahlsiegs von Parteien, die Europa zumindest kritisch gegenüberstehen, sagte sie, dass die EU über Instrumente verfüge, um auf Länder zu reagieren, die sich wie Ungarn und Polen von der richtigen Richtung entfernen. Ich frage mich da, wer legt denn diese richtige Richtung fest? Ist es ausgerechnet Frau von der Leyen, die ja selbst nicht aufgrund des Volkswillens zu ihrer heutigen Tätigkeit gekommen ist, sondern durch die Staats- und Regierungschefs der Mitgliedstaaten in diese Stellung gehoben wurde. Bezeichnend ist, dass sie vor ihrem Amtsantritt auf die Bilderberger Konferenzen eingeladen wurde und auch enge Kontakte mit Klaus Schwab und dem WEF pflegt. Mitglied der Bilderberger sind die mächtigsten und einflussreichsten Persönlichkeiten der Welt. Eine elitäre Gruppe, die quasi eine geheime Weltregierung bildet, und diejenigen in höchste Ämter fördert, die ihrem Willen gefügig sind. Somit müssen diese einer Agenda folgen, die sehr wenig mit den Interessen der Völker zu tun hat und noch weniger mit demokratischen Grundwerten. Stimmt ein Land bzw. das Volk durch seine Wahl nicht mit der Agenda der Bilderberger und des WEF überein, wird es natürlich als undemokratisch gebrandmarkt und von der EU sanktioniert. So läuft es ganz einfach. Polen und Ungarn sind dafür wunderbare Beispiele. Der frühere Innenminister und Chef der Rechtsnationalen Lega Matteo Salvini empfindet daher die Drohungen von Frau von der Leyen als arrogant, einmischend und anmaßend. Also, mir geht's genauso. Ich bin gespannt, welche Instrumente die EU jetzt zum Einsatz bringen möchte, nachdem das rechte Bündnis die Wahlen gewonnen hat. Wir beobachten es weiter. Und wie sagte es jüngst der EU-Parlamentarier Martin Sonnenborn so schön, wir sollten Europa nicht den Laien überlassen.